Sie ihr Beziehungsproblem sei unlösbar? Tatsächlich können Sie nur behaupten, dass Sie es nicht lösen konnten, aber nicht, dass es grundsätzlich unlösbar ist. Deshalb können Sie sehr wohl entscheiden, dass Sie nicht bereit sind eine Lösung zu suchen, aber nie, dass es für Ihren Konflikt keine Lösung existieren würde.